Willkommen zurück zu Pokémon Silber. Wir sind hier im Glitzerleuchtturm. Und wir müssen ihn erkunden, damit wir wissen, wo wir weitermachen müssen. Falls das irgendwie Sinn gemacht hat. Früher haben Pokémon nachts besser Gewässer um Oliviana City erhält. Der Leuchtturm wurde errichtet, um diese Pokémon zu erehren. Okay. Und warum heißt der Glitzerleuchtturm? Weil du hier bling, bling, glitzer, glitzer machst? Oder was machst du hier? Oh, ich dachte, wir kämpfen. Die Leute kommen zum Leuchtturm, um zu trainieren. Aufgrund der vielen Trainer ist es nicht einfach, sich bis da ganz nach oben vorzukämpfen. Ah ja? Also es ist ein großer Leuchtturm, wo Leute viel kämpfen, habe ich verstanden. Ich mag das Teil sehr. das ist sehr interessant. Das ist komplett anders als überall im ganzen Spiel. Dass der Erste, der Kämpfe hören will. Hm? Dies ist kein Ort für Spielchen. Ja, deshalb solltest du dringend verschwinden, mein Freund. Bist zu alt dafür. <lacht> Spaß. Äh, Hubert, mit seinem Noctu. Gutes Pokémon, ist aber auch scheiße, wenn es alleine im Team ist. Hutu ist so ein so, so Pokémon, das kann nicht alleine kämpfen. Das, das, das. Wenn das ein einziges Pokémon ist, ah, dann, dann, dann ist das nicht so gut und ich habe Erfahrung. Mm, aber es ist Unlicht. Oder ist es Unlicht? Ich glaube, es ist sogar gar nicht Unlicht. Naja, wie auch immer. Es ist auf jeden Fall Flug. Deshalb tun wir Amphi nach vorne. Und jetzt werden wir es besiegen. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, Schön erstmal geschockt. Ja, stell vorher vorher ja, ihr schockt eine Eule. Die ist dann fürs Leben geschockt. Ich habe Ahnung, also jetzt gerade. <lacht> Ach, Scheiße. Komm schon, musst du mich wirklich jetzt zum Schlafen bringen? SLF. Komm schon, wach auf. Wach auf! Nicht Gesichter, sollst mich ins Gesicht schauen. Hallo, wach auf! <lacht> Nein, wach auf! Alter, wie lange schläft Amphi? Was? Fünf Runden lang schlafe ich oder habe ich gerade ein bisschen zu weit vorgespult? Okay, ich bin aufgewacht, endlich. Komm Crit. Komm schon. <lacht> Ein KP! Ist das dein Ernst? Schnell kopflos, bitte greif an, greif an! Yes! Wow. Der Kampf war viel anstrengender, als ich gedacht habe. Ah yeah! Melly Level 19! Oh, ich sehe, du meinst es ernst. Äh, ja. Ganz oben ist ein Pokémon, das den Leuchtturm betreibt. Ich habe gehört, dass es krank ist und dass normale Medizin nicht hilft. Ach, Spoiler doch nicht. Ey, ignoriert was er gesagt hat. Ey, neuer Kämpfer. Seefahrer scheuen keine harten Kämpfe. Ist das so? Es wird aber jetzt ziemlich hart. Und zwar für dich, Nepomuk. Das ist das erste Mal, dass ich diesen Namen höre in meinem ganzen Leben. Kennt ihr jemanden, der Nepomuk heißt? Nichts gegen den Namen, aber ich höre ihn dann einfach zum ersten Mal. Und er ist sehr seltsam in meinem Kopf. Nepomuk. <lacht> Warum finde ich das lustig? Ach man. Die Animation hat sogar ganz gut gepasst. Beim Kfapsel, weil das so mittendrinne im Bauch war. Das sah cool aus. Das sah fresh aus. So aus. Wir sind auf einem guten Weg, unser Melli, auf ein hohes Level zu bringen, damit es sich endlich zu einem Snobili-Kart entwickelt. Zu einem Snob. Oh, jetzt habe ich verraten, was Snobili-Karts-Name bedeutet. Ja, Snobili. Also Snob. Und, und Katz wegen... Ratet mal. Katze! Oh, oh. Wer hätte das nur ahnen können? Lassen wir den Busch du, du, du, du, du, du. So, Papuzzi geht baden. Und wir haben gewonnen. Woohoo! Uff, ich habe verloren. Ja, das ist so richtig. Du hast Power. Möchtest du mit mir die Meere unsicher machen? Äh, pff, klar. Bam, ba, bam, bam. Ein Nepomuk ist jetzt nun ein Freund von mir. Super. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, auf Skin werde ich sehr oft angerufen, wenn ich zum Beispiel einfach das Spiel mal safe state und dann wieder starte, dann werde ich immer hundertprozentig sofort angerufen. Und ich will gerade zu gucken, wie viele Freunde wir jetzt eigentlich haben. Wie viel können wir noch haben? Wir können noch zwei Freunde haben. Wir haben jetzt Moment, Äh. Hier, Gudrun, Udo, Rosemarie, Nepomuk. Ich glaube, wir haben ja mehr. Also man kann so wenig nur haben. Heilige. Aber online steht übrigens immer, was für Pokémon die einem sagen, was man da finden kann. Also, es ist schon ein Vorteil mit bestimmten Leuten befreundet zu sein. Mit dem hier war ich es aber nicht, weil im Leuchtturm gab es ein Leuchtturm wilde Pokémon. Ich weiß es gar nicht. Also, bisher kam keins, deshalb denke ich mal nein. Aber ich weiß es wirklich nicht mehr. Warum bist du gekommen? Bist du zum Gaffen mir? Es ist besser, du gehst. Ich bin nicht zum Gaffen mir, du 90er-Kid. Und du bist kein Kid, du bist ein Vogelfänger. Ja gut, Vogelfänger können ja auch Kids sein. Und dann erst was. Äh, kannst du mit dem Taubsi klarkommen? Ich meine, es ist Taubsi. Komm schon. Es ist nur Taubsi. Ja, es sieht so aus, als würde es funktionieren, so. Nicht zu so. Jetzt Kratzer down. die Melly kriegt's schon ziemlich gut hin. Ähm, machen wir einfach weiter. Oh, Volltreffer. Das ist blöd. Äh, hab ich Heiltränke? <lacht> war ich einkaufen? Ich hoffe mal! Mike in der Vergangenheit. Gut gemacht, Mike in der Vergangenheit. Bin stolz auf dich. Du du du du du du. Seltsam. Du, du, du, du, du, du, du. Komm, wir kriegen das Topsy Down. Oh, das war ein guter Tre Treffer. Überlebst, überlebst, überlebst. Okay. Gott, Volltreffer. Nicht ruckzuck zu keep, nein! Uh, ich überlebst. es. macht einen guten Job. Ich bin stolz auf meine Melly. Oh yeah, aber wir brauchen mehr Level. Oder mehr XP, um genauer zu sein. So, ich wechsle jetzt und spüre ein bisschen vor, weil da hat fünf Pokémon, das sind alles wahrscheinlich nur Taubsies. Vermute ich mal. Ja, es sind es wirklich. Ja, es wird jetzt rüber hin und her, hin und her. Wohl auch vor. Äh, ähm, die Idee gegeben, sage ich mal. Nicht unbedingt empfohlen, aber die Idee gegeben, dass ich eventuell. Äh, die unnötigen Kämpfe, sowas hier zum Beispiel, einfach rausschneide. Aber ich dachte mir, ich spule das lieber vor. Weil dann ist nichts irgendwie. Ne? Ist nichts irgendwie weg oder verloren. Und man kann alles sehen. Ich meine, gut, wenn du. Hm, wie sage ich das? Also. Theoretisch kann man alles sehen. Sagen wir so. Und keine Ahnung, ich meine, Vorspulen ist viel einfacher, als das im Endeffekt dann rauszuschneiden. Und es ist nicht so un unterbrechend. Außerdem ist ja, die sind ja die Kämpfe ein großer Teil von Pokémon, ne? Deshalb lasse ich es gerne drin. Auch wenn ich vorspule. Du sagst dich wirklich. Okay. Wie zum Geier bist du hier hochgekommen? Da, da ist eine Treppe, weißt du, und ich habe sie einfach genommen. Ich möchte das kranke Pokémon besuchen, aber ich schaffe es nicht bis nach oben. Man hört mal auf zu spoilern! Meine Güte! Ich will nicht, dass jemand spoilert und ich muss mein pokémon namens Melly schnell heilen. Ist mir gerade aufgefallen. Gleichzeitig kann Amphi auch was gebrauchen. Yeah. Ich so, lieber Tränke, weil Tränke sind halt viel billiger. Warte, diesen ist ein Loch im Boden. Warum auch immer. Ich bereise die Welt, um meine Pokémon zu trainieren. Ich möchte mit dir kämpfen. Aha, du möchtest mit mir kämpfen? Felix? Mit Fukano? Was gleich verbrennt. Was, also das ist nicht F. Egal. Warte, <lacht> wir haben nicht, wir haben noch nicht gegen Feuer-Pokémon, ne? Hm. Doof. Hm. Flames ja keiner rein. Oh yeah. Und wir spulen vor. Okay, warum grabe ich mit Glut an? Das ist eine Gewohnheit, glaube ich. Oh nein, ich brülle. Oh, hi. Yes, es reicht. Oh, Volltreffer sogar. Level 20. Blablabla. Nice. Zahltag. Uh, wir werden reich, Leute. Wir werden reich. Wir werden reich. Ich zeig es euch mal. Was macht Damage? Zahltag war damals noch gut? Oder macht es heutzutage auch Damage? Ich konnte mich nicht daran erinnern, dass es er gleichzeitig Damage macht. Es hat ja gesagt, der Sinn hinter, dass man Geld, viel mehr Geld bekommt am Ende. Wenn man das kombiniert mit dem Münz-Amulett, dann ist das halt echt mega praktisch. Aber ich wusste gar nicht, dass das Damage macht. Das ist interessant. Gut zu wissen, vor allem. Sehr gut zu wissen, hoffentlich jetzt zusätzlich angreifen, doch leider aber nur Silberblick. Das hört mich nicht. Ciao. <lacht> yeah. Bye bye Felix. Ich muss mehr trainieren. Dann hat man es auch gerade gelesen. Ich hebe 40 Poké-Dollar auf. Jasmin trainierte früher Gestein-Pokémon wie Onyx. Echt? Dann hat sie mit irgendwem das onix mit Metallmantel getauscht und dann wurde sie zu Metalltrainerin. Äh, Metall. Stahltrainerin. Äh, was bringt es da lang zu gehen, wenn da ein Loch ist? Hm, hier ist auch ein Loch. Okay, was heißen diese Löcher? Hm, gehen wir einfach mal weiter. Jasmin muss vorsorge um das Pokémon hier sein. Man sieht sie momentan nicht einmal lächeln. Oh, arme Jasmin. Jasmin ist so ein junges, hübsches Mädchen. Und dann, und dann ist sie so traurig. Dass da, da, das stimmt nicht. Das kann nicht so stimmen. Das, das müssen wir ändern. Ne, Amphi? Amphi können wir gerade sehr gut gebrauchen, merke ich. Aber allgemein sind Elektro-Pokémon sehr gut in dieser Gen. Deshalb ist Amphoros halt einfach, also die Weiterbildung von Barty, eine sehr gute Wahl. Ich habe das Gefühl, Amphi wird bald unser stärkstes Pokémon. Weil ich fast nur noch äh, Amphi benutze, aber ich möchte gerne, dass sich mein Melee als erstes entwickelt. Weil Melee entwickelt sich halt am frühesten. Ich glaube 28 müsste es gewesen sein. Sind nicht mehr viele Level-Ups und ich würde das gerne noch schaffen, nicht in dieser Folge, ne, aber vielleicht beim Kampf gegen Jasmin oder so. Wer weiß. Level 27! Jetzt sind wir genauso stark wie Flamesack. Ba Baumwollsaat? Wenn ich jetzt noch wüsste, was das war. Aber sagt er mir nicht, ne? Hm, wer sagt er mir nicht? Baumwollsaat. Mach Heuler mehr. Heuler ist eh kacke. Ich hab vergessen, was Baumwollsaat war. Das gab's noch gar nicht in Gen 2. Ich habe im Moment auch nichts zu lachen. Apropos Rank, Mir ist zu Ohren gekommen, dass es in Anemonia City eine gute Apotheke geben soll. Oh. Das ist doch sehr toll. Was nicht so toll ist, ist das nicht weiß, was der Tag macht. Kann man das nicht nachschauen? Irgendwie kann man das nicht nachschauen, ne. Naja. Schade. Dann muss ich das wohl anderweitig gucken, wie das geht. Mit der Tag. Yeah. Oh, TM 34. Doch was beinhaltet diese TM? 34 war es, ne? Ankipperei. <lacht> ja, tu mich auch. Da, da, da, da, da. Bam, bam. Wir fliegen ziemlich hoch. Meine vogel Pokémon sind in best Form. Warum seid ihr alle anfällig gegen Elektro-Pokémon? Das ist ja viel zu easy mit Vati. Vati wird einfach mein, äh, mein, mein, mein, äh, MVP. Äh, ja gut, wenn das Spiel das unbedingt so will, dass Amphi mein stärkstes Pokémon wird. Ich habe da nichts gegen. Amphi, Amphi ist ein sehr tolles Pokémon, deshalb, ne? Nicht schlecht. Oh, Ibitak. Okay, da will ich nicht vorspulen, weil Ibitak ist ein sehr starkes Pokémon. Mit dem geilen, mit den geilen Haaren. Also bei Ibitak sollte man wirklich aufpassen, auch wenn das Sprite ein bisschen, ein bisschen äh, zu wenig Farbe hat. Sagen wir so. Bei Ibitak sollte man aufpassen. Ich habe Angst, dass ich jetzt sterbe sofort. Oh, Furienschlag. Oh nein, ein bisschen nicht fünfmal. Einmal. Ja, okay, es reicht. Gut, gut, gut, gut, gut. Ähm, ähm, ähm, ähm, Donnerschock. Ich freu. Ich wollte keine Donnerwelle machen, weil ich dachte vielleicht. Oh Gott. Oh Gott. Vielleicht ist er jetzt schon down, aber. Wow. Das war effektiver als ich dachte. Aber ich muss mich heilen. Muss mich schnell heilen, sonst ist ja alles am Arsch. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, Oh nein, kein Furienstag, hör auf! Hör auf! Stopp! Stopp! Stop. Stopp! Stop, stopp! Stopp, stopp, Fünfmal! Kann man überhaupt mehr als fünfmal machen? Ich glaube nicht, ne? Hm. Pech, wir haben. Hör auf, hör auf, hör auf, hör auf! Nein! Das meine ich! Man muss bei e aufpassen, sonst bist du gleich weggefegt! Flamesack! <lacht> so, Flamesack, guck zu, keep! Quick Attack! Nice! Good job! Ah, amphi äh, Noch was! Okay, gut, es ist nur ein Habitag. Habitag ist nicht so sch schlimm. Einfach bis. Dann nochmal mal Biss, dann Schnabe, okay, dann Biss und dann ist weg. Weggegessen, nom. das war's. Ups, sie sind abgestürzt. Ja. glaube ich auch. Mein Pokémon hat das Fliegen in Anemonia City gelernt. Da ich ein Verlierer bin, fliege ich nun fort, über das Meer. Tja, aber man kann's nur dorthin fliegen? Wo du schon mal warst, aber dazu kommen wir dann, wenn wir die äh, TM haben. VM. fliegen. Hab ich keinen Beleber? Oder bin ich glaub blind? Ah, da, okay. So. Am Festen wieder putzbunter. Das ist doch toll. Ups. So. Alles klar. Aber warte, wir können es aber. Mmh, was denn? Guten Abend, hast du eine Minute Zeit, mein Kopf sieht toll aus, ich wünsche ich könnte dir zeigen, bye bye. Du bist im gleichen Gebäude wie ich. Und ja, ich nenne das gerade hier Gebäude. Warum ruft er mich an und sagt, ich wünsche ich könnte dir zeigen, komm doch einfach kurz hoch. So, ich muss mal ganz kurz die heilen. Die haben es nötig, so. Ich hoffe, wir kriegen den Leuchtturm noch in dieser Folge durch. Sonst ist auch nicht schlimm. Wir finden den Sondern Sonderbonbon. Ein Sonderbonbon ist einfach, dass man ähm, ja, wie sage ich, kriegt einfach ein Level up, einfach so. Einfach so Level up. Sollte man am besten benutzen, wenn man gerade wenn Pokémon Level up bekommen hat, weil es ist ja die Erfahrungspunkte sind, die Erfahrungspunkte am Ende verschwendet. Okay. Ähm hier geht's nicht weiter. Sagt so, gar nicht. Dann springen wir hier einfach mal runter. Hm, okay. Wir können ja immer noch weiter runterspringen. Oder wir gehen hier nach links. Jasmin ist die Arenaleiterin in dieser Stadt. Ich möchte, dass sie mit mir zurückkommt. Es ist besser, niemand stellt sich mit ihr in den Weg. Oh, wir kämpfen jetzt schon gegen jemanden aus Jasmin's Arena. Ich sag das nur, weil man sich später wundern kann, warum man... In der Arena von Nesmin, sofort gegen sie kämpft. Oh, gleiches Level. Äh, Meryl ist normal Wasser, glaube ich. Amphibi sollte gut dagegen sein. Kopf schon. Ja, sehr effektiv. Wegen Wasser und Paralyse. Episch. So. Kopflos. Down. Yeah. Ich glaub, kriegen wir sogar noch eine Fagone. Ramona. Ah, oh, meine Pokémon! Okay, jeder wäre besorgt, wenn seine Pokémon verletzt sind. Ich werde für das Pokémon beten, dann kann das wie in die Arena zurückkehren. Kommen wir leider nicht lang, wir sehen noch Treppen, aber wir kommen noch nicht lang, aber wir können hier runterfallen. Und kommen wir hin. Matrosen sind nett und stark. Wie bist du? Ich bin eine Nikon. Und du? Wer bist du? Pepe? Mit deinem Quapuzzi Ja, Quapuzzi ist die Weiterentwicklung von Quapsel. Das kleine Ding. Quapuzzi kann sich übrigens nochmal entwickeln in zwei verschiedene Pokémon. Es gibt nämlich ein paar Pokémon, die sich in andere Pokémon weiterentwickeln können. Nicht nur eine Weiterentwicklung, sondern mehrere haben sie. Quapuzzi kann es entweder zu und entwickeln, er kriegt da, sieht dann gleich aus, aber hat den Kampftypen. Oder wenn man den Kampftypen nicht haben will, man es äh, auch zu Quack so entwickeln, denn es ist so ein kleiner Frosch. Sehr cool, oder? Ich weiß. He he. Du bist auch nett und stark. Dankeschön. Jedes Mal, wenn ich nach Oliviana City komme, gehe ich in die Arena. Der Pokémon-Typ der Arenaleiterin hat sich geändert, ohne dass ich es bemerkte. Ja, anscheinend war sie mal gestein, wusste ich sogar gar nicht. Wir finden ein Äther! Und jetzt sind wir bei dieser Treppe und kommen hoch zu einem weiteren Matrosen. Warte, ist das nicht das Ende? Ach, das Ende ist dort vorne. Alles klar. Superball! Wuhu! So, dich machen wir noch platt. Ich hatte vor, gegen das Minen zu kämpfen, aber sie ist nicht da. Wie wäre es mit dir? Vielleicht solltest du mal die Treppe hochgehen? Welche ich ja da... Cornelius mit seinem Macholo. Oh Gott, Leute, wir haben schlechte Erinnerung mit Macholos. Doch, haben wir einen... Äh, Moment. Was für Tacken hast du noch mal? Ich habe so lange nicht mehr mit dir gekämpft. Ah, keine Pflanzenattacke. Kannst du mal Pflanzenattacken lernen? Mm, aber komm mal rein. Weil mhm. mit dir traue ich mich jetzt ein bisschen. So ähm, Konversion Psycho-Attacke gegen Kampf? Ja, dachte ich mir. Gut, dann weiß ich ja jetzt auf jeden Fall, was ich gegen Macholus mache. Macholus übrigens auch ein Pokémon, was sich durch entwicklung nur entwickeln kann. Also nicht Macholo selbst, aber Macholo wird erstmal zu Machok bei einem Level Up. Und dann kann sich schon nur durch Tausch entwickeln. Zu Maroma. Er hat dann vier Arme. Oh Kapuzi, So, da wissen wir doch was wir machen müssen Kapuzi, zack Spuckst mich an? Ich gebe dir einen Elektroschock, einen Donnerschock meine ich Die yeah, Elektrostuhl hat geholfen <lacht> Oder so Und noch einmal holo Erstmal Mauti rein, also melli Und dann Ovo Ja, denkst du deine Attacken Kommen bei mir an, was? Nein. Nein, nein, nein. Leute, Leute wissen, was ankommt. Die Verwirrung! Und der Schlag in die Fresse! Was, du lebst noch? Hau ab! Wir wollen die Folge beenden. Leute haben keinen Bock auf lange Videos. Hau ab! T'sh. Was, ein Idiot. Habe ich recht! Wow, du hast mich überwältigt. Ich weiß. Ein Arena-Leiter muss nicht nur stark sein, auch Mitgefühl zeichnet hinaus. Ja, Leute, und wenn es euch gefallen hat, würde ich mich an eine Pursi Bewertung freuen. Was guckst du es an? Ja, gu guck lieber weg, genau. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Wenn ihr die Glocke aktiv habt, und dann sehen wir uns wieder. Und ein Like würde mich freuen, dann könnt ihr mich supporten. Hau, haut rein, Leute. Schönen Abend oder Tag noch. Je nachdem, wann ihr es schaut. Und ciao!